Du Haufer? Was wünscht sich der Emil zu Weihnachten? Eis und Schnee. Du Haufer! Gar nichts! Was heißt da gar nichts? Du warst ja noch gar nicht, was ich die fragen wollte. Sicher weiß ich das. Du willst wissen, was ich immer zu Weihnachten wünsche. Und die Antwort drauf ist, gar nichts. Spend lieber was an eine wohltätige Organisation. Geht, was soll denn das jetzt? Wir spenden ein bisschen Geld, damit es uns besser geht. Oder ist was? das nicht immer so? Da muss man sich mit nichts wirklich beschäftigen. Das macht den Kopf frei. Ja. Eigentlich wollte ich von dir ja nur wissen, ob du deine Weihnachtseinkäufe bereits erledigt hast. Ja, selbstverständlich, schon im August. Im August? Warum denn das? Da! Ah, nur noch eine Woche bis Weihnachten und ich habe noch überhaupt keine Geschenke! Ja, man muss halt rechtzeitig drauf schauen, dass man es hat, wo man es braucht. Deshalb schon im August sämtliche Weihnachtsangebote nutzen. Oder was glaubst du, warum du im August schon Weihnachtslebkuchen kaufen kannst? Naja, weil frischer Lebkuchen halt ein paar Monate reifen muss, bis er wach ist und du essen kannst. Und das geht sich bis Weihnachten genau aus. Da geht es ja nicht nur um Lebkuchen. Oh, aber so lang vor Weihnachten versuchen die ja alle ihren alten Ramsch so teuer wie möglich zu verkaufen. Ja, und kurz vor Weihnachten ist das was anderes, wenn Konsumverzweifelte wie du im letzten Moment ihr letztes Geld für den letzten Dreck hinlegen. Jetzt im Weihnachtsangebot das 3 in einem Super universal Vapo tool elektrischer Verdampfer, Kugelschreiber und schwedisches Taschenmesser in einem. Warum schwedisches Taschenmesser? Da ist ein Imbusschlüssel mit dabei. Ah. Das Problem ist ja, dass jeder schon alles hat. Ich kann ja nicht jedes Jahr das Gleiche schenken. Das ich ja ganz das. Noch spätestens ein Jahr ist ja alles schon alt und kann nicht mehr in der Öffentlichkeit herzagt werden. Warum? Solange es nicht kaputt ist und selbst wenn, man kann Dinge reparieren lassen. Jo, ja, aber es hat ja immer jeder das Neueste. Da will ich keiner hinter uns stehen. Das T-Shirt dieses Kunden ist bereits ein Jahr alt. Mobbing und soziale Ächtung sind die Folge. Auch gespuckt haben sie mich. Aber, nachdem er sich ein neues T-Shirt gekauft hat, funktioniert es auch wieder in der Arbeit und bei den Frauen. Jetzt bin ich wieder der Mittelpunkt auf jeder Weihnachtsparty. Aber nichts kaufen kann ja jetzt auch nicht die Lösung sein. Man muss ja gerade in diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten auch ein bisschen den heimischen Handel unterstützen. Quasi geht's dem Kaufhaus Österreich gut, geht's uns allen gut. Und vergiss nicht, nach Weihnachten sind es ja nur mehr 364 Tage bis Heiligabend. Toi, toi, toi!